Also links kann ich die Höhe anpassen. Nein, absolut nicht. Ist das nicht gespeichert? Also es ist wichtig, welche ich anpasse. Aber Murph nicht. Move, bin ich dumm. Ich habe die Murph nicht gesehen. Ich habe halt nicht gecheckt, dass ich äh, nur eine anstellen muss. sehr gut Brandgranaten eine Kiste behalte das alles mal ich habe das Gefühl das kann hilfreich sein einfach so vom Bauchgefühl her okay okay aber drei Taktikmesser brauche ich nicht ist doch cool wie wenig ich schon gestorben bin in diesem Spiel erst Ja, daneben. Wir müssen wirklich auf das Aim warten, eigentlich. Nur, ob hier irgendwas ist. Rick Mendoza was hat er vor. du zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten draufgeschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Die Trophäe. Hast also du es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für nächstes Jahr zusammen. Übernächstes Jahr. Bis heute Abend. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich wird jetzt zu isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cardwright? Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächs ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen, bitte antworte. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Wir waren beide total verschossen. Sie wollte natürlich nichts von Nerd. Ich musste doch die Comics und Spiele zurückgehen. Muss ich aber gedulden zumindest voll zu sad. Weil er tot ist. Irgendwas kann ich hier machen. Hm. später. Oh, verdammt. Hätte meinen Parker einpacken so. Reicht das schon? Ah, die Solution ist schon required hier drin. Okay. Oh, ich hoffe, die stirbt nicht irgendwann wegen Kälte. Wobei ich als für mir nicht machen. Ah, falsches Regal. Ach so, okay. Ähm, das Geheimnis steht auf der Trophäe. Also müssen wir die Trophäe kurz holen. Natürlich im anderen Raum, im Stockwerk. Dem möchte ich es nicht gerecht. Ich muss nochmal rausfinden, wo die URF war. Ja, ich habe mir angewöhnt das Zeug wirklich anzuschauen nochmal. Man kennt's ja. Die Direktoren gibt es mal, ein, mal schauen, was passiert. Die müsste ich jetzt eigentlich alle verbrannt haben. Also. Das, den Kleinen, das, den Großen. So. Also eigentlich machen wir jetzt dasselbe wie in Resident Evil 1, wie wir die erste Pflanze gekillt haben. Wir mischen ein Gift. Wir können nicht mehr gegen die Pflanze kämpfen, wir mischen ein Gift. Ach so, Moment mal. Ähm, jetzt muss ich glaube die zwei Wäsche. Jawohl. Wusste ich die Lösung. Wir werden gespeichert, das ist nicht gut. Oder vielleicht ist es gut. Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen... Bewerbs. Ah, klar, Kühlraum. Ja, so, gehen wir mal wieder runter. Scheiße. giss er. Komischer Tut. Er lebt noch. Ich habe so die Hoffnung gehabt, dass er stirbt, aber naja. Ich weiß auch nicht, ob der noch aufsteht. Ich habe nicht die Hoffnung, aber ich habe das Gefühl, es wird passieren. Ich es dann einfach so mal haben. Kühlvorgang abgeschlossen. Okay, dieser ganze Raum war eine Ebene. immer noch äh, wie komme ich jetzt am schnellsten zurück eigentlich die treppe ist gar nicht so eine dumme idee aber ich weiß nicht ob da draußen zombie standen ich meine ja Ich hasse schon noch an, dass die nicht aufbrennen, wenn sie durchs Feuer laufen. Halt's mal auf. Okay, der ist weg. Ich weiß ja nicht, ob der Dude uns sieht, weil die Kameras sind ja noch da. Ich habe irgendwie das Gefühl, der beobachtet uns. So, das müsste es aber gewesen sein. Lösung wird zerstört. So viel zum Thema Unkrautbefall. Wir laufen jetzt halt mitten in die Giftdinge rein, ne? Und sie müssen sich etwa in Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ein Beispiel Zombies. Ich hoffe, es war der, der verbrannt ist. Ich muss da nie mehr hin. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat drei, diesen Monat sogar vier und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit, Herr Caldright, oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen zum Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diesen Schlipsträger tragen sowieso nicht zu diesem Projekt bei. Okay, finde ich den Duft... 4:51 Wayne Lee. Okay, ja, also ich. Wir haben 4:51. Gute Info. Ich behalte das mal. Ähm, Pflanze 43 vernichten, das war einfacher bis jetzt. Ich hoffe, das war das Letzte, das wir dann von der Pflanze sehen. Ah, die Zeit spielt verrückt da oben. Und jetzt sollten wir Access Code 3 haben. Ich kann mir vorstellen, diesen Access Code 4, den wir hier brauchen... ...der hat nur der Professor selbst. Vielleicht R plus 1 oder so. Diese kleinen Guardrails, die machen gar nichts. Müssen mindestens einen Meter hoch sein. Das ist super konform. Es gibt noch irgendwo einen, aber ich weiß nicht mehr wo. Das war ein URF. Gramsci, ich wusste nicht, dass Sie kommen! Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen! Wir sind drin, Sir, doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Verräter war oder so. Nichts Gutes auf jeden Fall. Die Umfreda Corporation hat entschieden, dass alle Forschungen an G1-Stellen sind, die im Nestlabor stattfinden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das Post Bestfinanzierte des Landes. Wie ich hörte, ist G beinahe fertig. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich den Also, schicken Sie doch die Daten rüber, werden Sie so nett? Und keine Sorgen. Sie haben mit G gute Arbeit geleistet, aber ab jetzt übernehmen wir. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella of Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen Anspruch und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf, das, auf die Vorlagen des Komitees. Oh je, da ist jemand nicht ganz so happy mit dem, was passiert. Habe ich eigentlich? Ich habe noch einen Film, den ich entwickeln muss. Das muss ich ab im Polizeigebäude machen dann. Kontinuation vermute ich mal. Gas, ja. Macht Sinn. Oh nein. Das ist eklig. Ähm, Da drüben ist nix. Okay, da muss am Schluss das Testing rein. Verdammt. Ah, ich weiß, es da rein muss. Ja, okay. Sieh mal an. Okay. Okay, zum Glück ist sie da ziemlich schnell selbst draufgekommen. Oh, ja. Hab dich. Gott sei Dank. Das Antivirus. Ich muss zurück zu Sherry. Können wir jetzt einfach so zu Sherry zurück? Weiß ja nicht. Ich trau der ganzen Sache noch nicht so wirklich. Wir ja, haben unterwegs noch viele Boxen, ich kann das alles mal hier reinwerfen. Kann ich mehrere Granaten stacken? Ja, kann ich, sehr gut. Okay, damit können wir Sherry vielleicht noch retten. Mal schauen, ob es nicht zu so spät ist schon. Ich habe so eine ganz dumme Befürchtung, nämlich. Und ich glaube auch nicht, dass sie so einfach zurückkommen werden. Das ist Birkin! Mein also Mann, er wurde nur angeschossen und ist dann mutiert. Wahrscheinlich hat die Wut dann das Virus ausgelöst in ihm. Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Oh je. Ich mach das. Jeder Tod lässt ihn weiter mutieren wahrscheinlich. shit hör nicht auf bis es vorbei ist zu das sind alles sackgas ned Ah oh nein, es muss nachladen. Ich bin jetzt schon sowas von am Arsch. Ich glaube mein Hauptziel ist diese Augen zu zerstören. Das sieht verdammt geil aus, Ah doch, nimm mit. Ich werde gerade sowas vom von gerackt gleich, war mir klar. Ich muss hier weg. Ich muss ihn irgendwie von hinten kriegen. Erstmal looten im Bosskampf. Hier waren wir schon. Okay, das ist ein Herz. Das müssen wir zerstören dann. Jetzt habe ich den Bosskampf verstanden. Nein, leicht das aus. Okay, sobald er sich umdreht. Oh nein. Ja. So viel dazu. Na, ich bin tot. Alter. Das ist heftig. Ja, Lauf. Okay, Runde 2 haben wir alles. Hm. Vielleicht mit Brandgranaten. Oh nein, ich hätte so gehabt. Wird die Mund random verteilt. Ja, ja, ich werde gehauen, ist mir schon klar. Okay, den hatte ich letztes Mal nicht. Okay, das sah schon besser aus. Auge ist immer noch draußen. Also ist er jetzt wahrscheinlich im letzten Modus. Oh, und wie er im letzten Modus ist. Alter. So muss ein Bosskampf sein. Also, es gibt viele coole Bosskämpfe, aber dieser war gerade richtig spannend.